Als nächstes zeigen wir euch die vierte Übung im High Rocks, das sind die Burpee Broad Jumps. Gordon wird euch einmal demonstrieren, wie es geht und worauf zu achten ist. Ganz wichtig, die Füße haben von den Händen ungefähr eine Unterarmlänge Abstand und die Brust berührt den Boden, wirklich jedes Mal bei jeder Wiederholung. Wenn wir dann hochkommen, wird darauf geachtet, dass die Hüfte komplett gestreckt wird beim Sprung und damit können wir einfach mehr Strecke machen. Jetzt einmal noch im Schnelldurchlauf. Genau. So, jetzt habt ihr gefragt.